So, auf die Schnelle mache ich einen Film, weil in der Frage- und antwort sektor war die Frage, wie kriegt man Bilder in den Zupfnoten rein. Ich habe hier ein weitgehend leeres Blatt und dort möchte ich jetzt ein Bild einfügen. Wichtig ist, man muss Arbeit im Auszug 0. Dann nimmt man das Bild und geht hier mit Import und wählt das Bild aus. Ich nehme im vorliegenden Fall mal das Front-Image. Ja, machen wir die nicht. Äh Front Image, genau Front Image JPEG, das hier und öffne das, dann hat der Zupfnoter das, dieses Bild geladen und nun muss ich es einfügen, gehe ich in Config bearbeiten, Bilder und mache dort einen neuen Eintrag und dann kann ich hier wählen, welches Bild ich einfügen will, nämlich Front Image und sieh da, es ist schon da. Man kann das nicht in der Größe verschieben mit der Maus, sondern muss hier die Position etc. von Hand machen. Ich nehme mal die 0,0 und sage, das Ding soll 297 mm hoch sein. Dann habe ich praktisch das Bild als kompletten Hintergrund hinterlegt. Das ist Das In dem Fall ist wenig Spaßfakt, wenig Spaß machend. Ich sage, es soll wieder 100 groß sein und ich setze es irgendwie auf äh, die linke oberecke auf 100,100. 10,100 10, ist auch recht, aber ich wollte 100,100 100 haben. Na, was soll man schaffen? 100,100. 100. Und dann habe ich das Bild mittendrin sitzen. So füge mir Bilder ein. Das ist die Schnelle. Vielen Dank.